Hallo ihr Lieben, ich grüße euch ganz herzlich und wünsche euch einen wunderschönen guten Nachmittag, guten Abend. <lacht> Wo sind wir hier denn? <lacht> also wir sind nicht im falschen Film, wir sind nicht im <lacht> Wir sind heute Mittag losgefahren ins Troodos-Gebirge und sind hier in so einem ganz idyllischen Bergdörfchen. Ne? Städtchen kann man jetzt sagen, Bergdörfchen. Omodos, Omodos heißt und irgendwie ist hier noch so die Welt stehen geblieben, die Zeit stehen geblieben, ne? die Welt, die Zeit ist stehen geblieben, also total idyllisch und hallo liebe Silvia, ich möchte gerne was mit dir teilen, wie du mal wieder ein bisschen mehr Freude in dein Leben lässt, ich habe das gerade selbst so bei mir gemerkt und festgestellt und zwar, und zwar nicht bewusst, dass hier auf Zypern Linksverkehr ist, und als wir am ähm, Montag das Auto abgeholt haben, ist das dann so bewusst geworden. Und gestern hat mein Mann mich dann gefragt, als wir aus dem Haus sind, willst du fahren? Und habe ich gesagt, nee, von wollen kann keine Rede sein. <lacht> Aber ähm, ich muss jetzt dadurch entweder jetzt gleich fahren oder ich lasse es wieder, ich traue mich nicht. So, und da bin ich gestern Auto gefahren hier. In Limassol, wo unsere Wohnung ist. Und natürlich total angespannt und. mein Mann ist mit mir mitgefahren. Ne? Sag jetzt nichts. Also, es war keine entspannte Fahrweise. Oh, die Edeltraut ist mit dabei. Hallo, liebe Edeltraut. Liebe Grüße. Schön, dich mal zu sehen hier. Ja, also ich habe mich dann ins Auto gehockt und bin natürlich sehr, sehr angespannt gefahren. Linksverkehr, links schalten, links in den Spiegel gucken. Ich habe natürlich immer versucht, da rechts zu schalten. Bin mit der Hand da an die Tür oh, zum zum Schalten. Da ist es ja links. Es <lacht> war schon abenteuerlich. ne? Ich habe mich gefühlt wie ein Fahrlehrer. <lacht> <lacht> genau. Ja. Und ich war gestern Abend natürlich stolz auf mich, dass ich so diese Feuertaufe überstanden hatte. Und Ja genau. Und als wir heute Mittag dann aus dem Haus sind, habe ich gesagt, ich fahre jetzt gleich nochmal. Weil ich einfach gedacht habe, ich darf jetzt da dran bleiben. Ich darf mich jetzt dran gewöhnen. Hallo liebe Ina, schön, dass auch du dabei bist. Ich darf jetzt da dran bleiben. Und dann haben wir beschlossen, als wir losgefahren sind, wir fahren in dieses Gebirge hier und sind da jetzt ganz viele Serpentinen gefahren. So eine gefühlte Stunde. Ne? Und ich habe irgendwann zu meinem Mann gesagt, ich habe überhaupt nicht das Gefühl, dass ich hier Auto fahre, sondern ich habe eher das Gefühl, ich bin in irgendeinem Playmobilland unterwegs und ähm, habe irgendwie so einen Spaß fahren. Wir waren kürzlich mal mit den Kindern, wie nennt sich das, Katfahren in Saarbrücken. Und da hatte ich auch total Spaß und Freude. Und so habe ich mich heute Mittag auch gefühlt. Also, ich habe gar nicht das Gefühl gehabt, dass ich irgendwie im Auto hocke und da Tine hin und her fahren. Völlig stressfrei. Ich war einfach in meiner Freude und habe da so viel Spaß einfach gehabt. Und das möchte ich mal mit dir teilen, wie du auch mit der Freude mal wieder einen größeren Platz in deinem Leben einräumen kannst. Und zwar. Such dir doch einfach mal etwas aus, was du schon ewig nicht mehr gemacht hast, was du als kleines Kind vielleicht zum letzten Mal gemacht hast oder als Jugendliche. Und dann erlaubt dir das einfach mal zu machen. Erlaub dir das einfach mal zu machen, erlaub dir mal wieder, Hallo lieber Johannes, <lacht> erlaub dir mal wieder, Freude in der Richtung in dein Leben zu lassen und Spaß zu haben. Deine Seele freut sich. Hallo liebe Nadja. Deine Seele freut sich und du hast einfach mal wieder Freude und Spaß im Leben und kommst so natürlich auch wieder den Dingen näher, die dir Freude bereiten. Und das will doch deine Seele, dein Herz letzten Endes. Dein Herz, deine Seele möchte, dass du Freude im Leben hast, dass du deinem Herzen folgst, dass du deiner Seele folgst, dass du die Dinge machst, die dir wirklich am Herzen liegen. Und das ist doch letzten Endes das, was das Leben möchte. Das Leben möchte von uns gelebt werden. Und möchte nicht, dass wir das Leben an uns vorbeirauschen lassen, sondern dass wir Freude haben, dass wir das Leben feiern. Und deshalb meine kleine Aufgabe für dich und teils hier gerne mit uns hier in der Gruppe. Such dir mal etwas aus, was du schon ewig nicht mehr gemacht hast was du als Kind früher mal gemacht hast. Hast du noch eine Idee? <lacht> Hut auf! <lacht> und hab einfach mal Spaß und Freude. Und genieß doch einfach mal. Fang wieder an, dein Leben zu genießen. Dein Herz, deine Seele freuen sich. Und ja, räum so der Freude, mal wieder einen größeren Platz ein, um das zu sehen. Ist es auch ein Stück weit leichter, deinem Seelenplan näher zu kommen. Das ganze Leben ist ein Witz. <lacht> das ganze Leben ist ein Witz, ja. Okay, meine Liebe, ganz liebe Grüße aus dem Troodos-Gebirge, aus Omodos. Da schauen wir ob wir jetzt wieder zurückfinden, nach wie er soll. Und dann gehen wir wieder lecker speisen in unser Lieblingsrestaurant, ne, das wir gleich am Montag entdeckt haben. Da waren wir jetzt jeden Tag und da werden wir den Tag heute beenden. Also, ihr Lieben, wunderschönen Tag noch, ganz liebe Grüße aus Zypern. Ciao.